Auch wenn Aluhutträger nicht gerade die Speerspitze wissenschaftlicher Seriosität darstellen, so sind sie doch immer noch besser als Leute, die an irgendwelche Götter glauben. Immerhin, Strahlen gibt's wirklich.